Tim. Täglich intelligent mobil. Buchen, reservieren und stornieren. Wenn du einmal ein Auto brauchst, kannst du es bequem auf tim-grats.at buchen. Buchen kannst du im Voraus oder auch ganz spontan unmittelbar vor der Fahrt. Steht ein freies Fahrzeug zur Verfügung, trägst du nur noch Abfahrts- und Ankunftszeit ein. Ganz wichtig, bitte teile uns auch die geschätzte Fahrtstrecke mit, damit wir die Ladezeit korrekt berechnen können. Schließlich willst auch du ein vollgeladenes Elektroauto. Ist dir was dazwischen gekommen? Relax! Du kannst die Buchung bis unmittelbar vor Fahrtantritt stornieren, und zwar kostenlos. Du stehst im Stau, du hast eine Panne, ein Notfall tritt ein? Kein Problem, ruf einfach im Service Center an, damit ein Ersatz für den Nachmieter oder die Nachmieterin besorgt werden kann. TIM – Ein Service der Grazlinien